Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial, hier schon mal das Ergebnis. So kann es ausschauen oder so kann es ausschauen. In BigBlueButton oder HighConf ist es leider nicht möglich, virtuelle Hintergründe für die Webcam zu konfigurieren. Hier kann diese Software helfen, die man sich kostenlos unter dieser URL herunterladen kann. Nachdem man OBS installiert und gestartet hat, kann man innerhalb einer Szene sowohl einen Bildschirmhintergrund als auch die Webcam konfigurieren. Wir starten mit dem Hintergrundbild. Vergrößern das hier auf die Arbeitsfläche und fügen jetzt das Videoaufnahmegerät Webcam hinzu. Hier hätten wir die Webcam und man sieht sehr schön, das Bild ist sehr, sehr breit. So viel möchte man gar nicht zeigen. Das ist genau der Sinn der Sache. Ich kann jetzt mit der Alt-Taste und Maus das Ganze hier verkleinern. Verschieben und auch wieder in der gewünschten Größe anbieten. Und hiermit ist es eigentlich schon fertig. Ich zeige mal alternativ, wie ich noch einen farbigen Hintergrund, das ist jetzt hier einfach mal der dienstliche gewesen, wie ich einen farbigen Hintergrund hinzufügen kann. Farbquelle. Da könnte ich zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt hier diesen Orangeton. Muss natürlich darauf achten, dass hier die Reihenfolge stimmt. Das heißt, die Farbquelle muss eine Stufe tiefer, weil die Webcam muss ja hier drüber. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Man muss darauf achten, dass hier virtuelle Kamera starten eingeschaltet ist. Das hatte ich jetzt zuvor schon gemacht. Und dann kann man direkt nach HighConf oder BigBlueButton switchen. Und hier die Webcam starten. Ganz wichtig, nicht die Webcam, sondern OBS Virtual Kamera. Und schon sehen wir in der Vorschau unser gewünschtes Bild. was ich jetzt hier auch nach links schieben kann. Und ich kann on the fly, indem ich jetzt hier nochmal zurückgehe nach OBS, auch switchen zu der anderen Ansicht, indem ich nämlich einfach hier Farbquelle verberge. Dann kommt wieder hier dieses Logo der Uni. Und das ist es schon gewesen mit diesem kleinen Tutorial. Sinn der Sache ist, dass man eben zwar das Webcam-Bild überträgt, aber kombinieren kann mit einem gewünschten Hintergrund, zum Beispiel weiteren Informationen bei verschiedenen Referenten, eben von welcher Hochschule oder Einrichtung kommt man, und dass man dieses Webcam-Bild auch vom Ausschnitt her minimieren kann, um da jetzt nicht private Hintergründe zum Beispiel zu zeigen bei Homeoffice. Ja, vielen Dank und probieren Sie es einfach mal aus.